Danke. Ich mein Bienchen verdient. Ja, gut, talerseits Teil 4 des Freunde fürs Leben Bartok mit Nora Tschirner. Jetzt kommt eine Königsdisziplin, möchte man meinen, denn toll, toll, toll. Ja, es geht um Gesichtsgymnastik. Das heißt, du darfst nichts sagen, sondern nur bestimmte Eigenschaften mit. Einen Gesichtsausdruck oder ein bisschen bisschen Hand, okay, mal bisschen Mimikgestik, ähm, dann schießt man doch mal los. Deprimiert. Das kann nicht kann ich gut, ich bin kein guter Schauspieler. <lacht> Deprimiert. Naja, oh Gott, ist, ich komme mir ganz schlimm vor. Das ist, das so. Ich komme mir ganz, ganz, ich komme mir vor wie ganz schlechten. So, ob ich jetzt versuchen, in so einem tollen Umfeld, wo wir ernsthaft darüber reden können, deprimiert nachzumachen. kann ich nicht, weil ich möchte passen. Ich mach das nächste. Du darfst, bei jedem darfst du, darfst du weiter sein. Euphorisch. <lacht> Neugierig. Ich bin sofort so ein Eichhörnchen. Das ist so. So, ich, mach ich mach nur Tiere. Ich war nur so Tier. fixer Tiere. Euphorisch. Das ist das Tier, was so auf Speed ist von irgendeinem so... Du gerade so einen Scheck Ja. Jetzt bin ich gespannt. Verwirrt? Warte. Moment. Es geht in die Kamera. Achtung. Ich versuchte, der Schree. Ihr habt das aber vielleicht erkannt. Die in der Headlight. Äh, fasziniert? Schockiert? Wie guckt man denn schockiert? So? Ja? ja? Genau. Mund auch genauso lassen. Ah. Ähm, misstrauisch. Voll gut. Mein Charakter ist ein kleines Eichhörnchen von Pixar. Verliebt? Und am Schluss darfst du noch lachen, alles raus. Ich <lacht> versuche gleichzeitig mal Bewerbungen für große amerikanische Unternehmen, Also jemand, der überall so eine Punkte hat. So eine Aber das ist eine andere Geschichte und soll zu so einem anderen Zeitpunkt erzählt werden. Wie fandest du meine? Gymnasium? Fantastisch. Danke, vielen Dank. Du bist halt vom Fach. Was soll man sagen? Ja. Ja, ja. Ja. Herzlichen Dank, Nora Tschirner, für die... Danke Dankeschön. Und also ihr Bitteschön. Eichhörnchen. Gern, immer gern. Und gerne wieder. Super. Sehr schön. Oh. So. Dann haben wir es, gell? Yes. Dann kann ich jetzt wieder in mein Eichhörnchenberuf zurückgehen. So. Okay. Ihr dürft jetzt alle widersprechen. Da gibt es noch so einen Nachlauf, wahrscheinlich, ne? wo sowas durchläuft. Und jetzt so da ist noch der rote Teppich, da ja, werden Fotos gemacht. Und dann war plötzlich so die Hand, aber atme nicht mehr. Wasser, Saskia ist auch alle. Was ist denn das für eine ich heilige Besorgt Ruhe? Ja. Alle ja, ganz andächtig, was ist Menschlichst Mikado, wer sich zuerst bewegt, verliert oder was? Ich will Bin ich jetzt hier alleine, Markus? Ich hole dir Wasser. Mark. Hallo? Ru? Hi, Mat.